Habe ich mich getäuscht? Das alles und noch vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Bitcoin hat eine schöne Rallye nach oben gezeigt. Wir haben in dem letzten Video darüber gesprochen, dass der Bereich hier oben angelaufen wird. Wir gehen einmal kurz hin und blenden dafür die Zeichnung ein. Wir sind oberhalb dieses Kanals, ja, was auf den ersten Blick schon mal nicht so gut ist, aber... Wir sehen es hier, wir hatten hier auch Wicks nach draußen, jedoch keine Kerzen close außerhalb dieses Bereiches. Für mich war es jetzt interessant zu sehen, ob dieses Level hier halten wird. Und der nächste Punkt, der halten muss, ist der Bereich hier oben. Warum dieser Bereich halten muss, könnt ihr euch gerne mal selbst anschauen. Ähm, auf jeden Fall wird das ein interessanter Punkt. Dieses Video nehme ich einen Tag bevor ich es release auf. Ja, das werde ich jetzt immer zukünftig so machen, um das Ganze auch fair zu gestalten. Wir haben hier oben eine Ablehnung gesehen und diese Ablehnung ist für mich definitiv der Punkt, der sagt, alles klar, es geht wieder weiter nach unten. Es werden auch laut Footprint Charts unzählige an Bitcoins verkauft. Ja, also es werden Positionen hier oben short eröffnet. Es werden äh, Bitcoins verkauft in diesem Bereich. Das liegt auch daran, dass wir halt eben hier an einem wichtigen Widerstand sind, was auch die Monatslevel angeht. Denn wir sind am Previous Monthly Value Area High. Und dieser Bereich, wenn der nicht nachhaltig durchbrochen wird, ist meistens immer ausschlaggebend dafür, dass es einen schönen Abverkauf nach unten gibt. Ähm, wie sehen jetzt meine nächsten Schritte aus? Es ist ganz, ganz simpel erklärt. Und zwar werden wir hier Short-Positionen eröffnen, beziehungsweise sind diese schon eröffnet. Ich werde die aber nicht bei Bitcoin eröffnen, denn dort ist meine Position nach wie vor offen seit, ich glaube, 46.000 oder so. Und die lasse ich auch dementsprechend weiterlaufen. Die hat ein Ziel und ich habe einen Plan und diesen Plan setze ich um. Ich sage immer, plan your trade and trade your plan. Das ist so mein Leitsatz, den ich in den ganzen Jahren so immer mit mir geführt habe und ja... Ich bin gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Ich glaube, jetzt kommt hier ein starker Abverkauf nach unten. Ihr seht schon, das fängt schon an, so ein bisschen nach unten zu drücken. Ähm, ich denke, dass wir hier auf jeden Fall was Interessantes sehen werden. Und damit wäre auch schon die Frage am Anfang des Videos beantwortet. Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Äh, vielleicht wird es nicht so tief gehen, wie ich es hier eingezeichnet habe, aber es wird auf jeden Fall eine Short-Position hier eröffnet sein. Ähm, beziehungsweise es ist hier auf jeden Fall eine Short-Möglichkeit gewesen. Und ähm, wie weit die jetzt geht, das werden wir dann im Laufe des Tages sehen. Ich wünsche euch viel Erfolg am Markt, äh, hoffe, dass ihr Spaß bei dem Video hattet, dass ihr äh, dementsprechend auch einen kleinen Mehrwert mitzieht. Ähm, natürlich werde ich hier nicht so ins Detail reingehen wie in den Academy-Videos. Ja, da sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Wenn ihr Interesse habt, der Academy beizutreten, könnt ihr das tun. Monatlich äh, ist der Beitrag bei 159,99, was im Gegensatz zu vielen anderen wirklich sehr, sehr wenig äh, Geld ist, ja, für das, was wir hier reinstecken und das, was wir lehren. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut und würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Krypto Sagi von der Bulversberg Academy. Ciao.